Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladen-Oma und Enkel Janik. Ich nenne heute die Gewinner des Gewinnspiels. Erstens Nicole, zweitens Samuel, drittens Laura, viertens Jessica, fünftens Ferdinand, sechstens Toni, siebtens Jasmin, achtens Falk, neuntens Iris. Und zehntens noch mal eine Jasmin K. Die genannten Gewinner bekommen von uns ein T-Shirt. Zeige ich euch. Oder ein Märchenbuch zugesendet. Es war schön, dass ihr alle so eifrig mitgemacht habt. Und wie gesagt, die zehn. Ausgesuchten bekommen ihre Geschenke zugeschickt. Jetzt lese ich euch noch drei Geschichten oder Gedichte vor, die mir sehr gefallen haben. Hier ist, hier ist die Geschichte von Nicole. Lena und Toni im Land der Träume. Es ist Montagmorgen und wie jeden Tag muss ich in die Schule. Ich bin Lena Bauer und ich bin 13 Jahre alt. Mein Leben könnte perfekt sein. Ich habe vor einem Jahr den Jungen meines Lebens gefunden. Er heißt Toni und ist ein mittelgroßer Pferdeüberlach. <lacht> Doch immer hat es irgendwo auch die negativen Zeiten im Leben. Meine Eltern sind wirklich nicht die leichtesten. Untereinander sind sie nur am Streiten und selbst mit mir streiten sie wegen jedem Dreck. Und jetzt wollen sie auch noch Toni verkaufen, weil sie Geld brauchen und sie den Tierarzt momentan nicht zahlen können. Denn Toni hat zurzeit viele Probleme. Darauf, wo ich ein Jahr hingearbeitet habe, wollen die jetzt verkaufen. Heute nach der Schule soll ein Interessent kommen und sich Toni anschauen. Für seine Tochter. Lena, es reicht mit dem Träumen. Steh sofort auf. rief mein Vater von unten. Ich stand auf und verkroch mich im Badezimmer. Ich putzte meine Zähne und zog mir einen pinken Pulli und eine schwarze Jeans an. Runterzugehen habe ich gar keinen Bock. Ich kann wetten, dass ich gleich wieder angemutzt werde, ohne Grund. Ich nahm meinen Mut zusammen und ging die Treppe hinunter. Du hast gestern das Licht im Bad angelassen, sagte meine Mutter und schaute mich böse an. Ich hatte mich gerade hingesetzt und mir ein Brötchen auf den Teller gelegt, doch so früh am Morgen, wollte ich keinen Stress haben. Ich stand wieder auf, zog meine Jacke an, nahm meine Schultasche und verließ das Haus schnell. Normale Eltern würden das Kind zurückrufen, aber es würde meine Eltern noch nicht mal annähernd interessieren, wenn ich verschwunden wäre. Diesen Gedanke hatte ich auch, als ich das Haus verließ. Als ich nach zehn Minuten endlich an der Bushaltestelle ankam, fiel mir der Grund ein, warum ich immer den zweiten Bus nahm. den Clara, die größte Zicke, steht dort immer mit ihrer Glick und nehmen den ersten Bus. Ach, es sind da aus dem Bett gefallen. Der Strobelpeter Peter Lena, sagte Clara lachend. Mir hat es gelangt. Lasst mich, rief ich und rannte weg. Einfach weg hier. Ich rannte Richtung Stall, da ich nur dort für mich sein konnte. Toni, wie geht es dir? sagte ich und nahm den prächtigen Kopf meines Pferdes in den Arm. Er begrüßte mich durch lautes Schnauben seiner Nüstern. Wir genossen die Stille zu zweit. Wir bleiben für immer vereint, wir gegen den Rest der Welt", flüsterte ich ihm in sein flauschiges, langes Ohr. Auf einmal hörte ich eine Stimme direkt hinter mir. Es war die schon etwas ältere Hofbesitzerin, Frau Marmela. Lena, was machst du denn hier? Musst du nicht in die Schule? Ähm ich, ich, ich... Genau, ich habe zur zweiten antwortete ich hektisch. Aha, dann ist sein Bus aber gerade weggefahren. Schluss mit lustig. Was machst du hier? Ich atme traurig aus und erzählte ihr er alles. Also, also, na ja, wie du weißt, habe ich ja öfters Stress mit meinen Eltern. Und jetzt wollen sie Toni verkaufen, da sie die Tierarztkosten nicht zahlen können. Kein Tierarzt konnte eine Diagnose für ihn stellen. Niemand weiß, was er hat. Und heute kommt ein Interessent, der ihn wahrscheinlich kaufen wird. Aber wenn der kommt, sind wir nicht mehr da, antwortete ich ihr. Was? Was meinst du denn damit? fragte Frau Marmela. Aber verspreche ich, dass du es niemandem sagen wirst. Ich will mit ihm weg hier. Ich will mit ihm was Neues aufbauen, antwortete ich Frau Marmela. Man sagt, Reisende soll man nicht aufhalten. Überdenke deine Entscheidung genau. Habe ich schon, sagte ich sofort und überbrach sie. Nun sage ich dir etwas, was du niemand sagen darfst. Ich weiß jemand, der Toni heilen kann. Sprich weiter, bitte, bat ich. Meine alte Freundin Helga, ja, diese lebt im Norden ca. 200 Kilometer hier fort. Sie kann ihm helfen, da bin ich mir sicher. Bloß es ist ein weiter Weg, ein sehr weiter Weg. Wenn ihr noch vor Dämmerung ankommen wollt, rate euch ich euch jetzt loszugehen. Immer gerade in den Norden, meinte Frau Marmela und gab mir ihren alten Kompass. Ich befolgte ihren Rat. Ich machte ihn schnell fertig, Sattel drauf und trennte und stieg auf. Frau Marmela packte mir das Wichtigste in einen Beutel ein, den sie mir gab. Viel Erfolg und richte ihr einen Gruß von mir aus, sagte sie zum Schluss, bevor ich den Hof verließ. Ich ritt strikt Richtung Norden. Alle Hürden waren mir egal. Ich ritt über Felder, über quer die viel vielbefahrene Straßen, auch den ein oder anderen Bürgersteig musste daran glauben. Da Toni ein sehr ruhiger Warach ist, konnte ich mit ihm auch quer durch die Stadt. Ich wollte einfach nur Frau Marmelas Rat befolgen, immer genau in den Norden. Doch, doch auf einmal konnte ich nicht weiter, denn genau vor mir erstreckte sich die gigantische Nordsee. Hallo, ist hier eine Helga? Ich wurde von Frau Marmela geschickt, rief ich mehrmals um mich, bis auf einmal mitten in dem Meer ein Weg auftauchte, über den ich sicher gehen konnte. Ich stieg ab und fiel die Tone über den Weg auf dem Meer. Toni schien etwas unruhig. Ich glaube, ihm war der Weg nicht ganz geheuer. Alles wird gut, Toni. Wenn wir dort sind, wird alles gut. Wir gegen den Rest der Welt, flüsterte ich ihm leise zu. Naja, mir war der Weg auch nicht ganz geheuer. Doch dann erschreckte, erschreckte sich vor uns, erstreckte. Doch dann erschreckte sich vor uns eine große grüne Insel. Auf den ersten Blick sah man nur grüne Bäume und einen großen Strand davor. Laut Erstaunen fiel mir nicht auf, dass direkt vor uns auf einmal zwei kleine Mädchen vor uns standen. Sie lachten mich an, Die eine nahm mir Toni ab, die andere nahm mich an der Hand und sie führten mich und Toni in den dicht bewachsenen grünen Wald. Hallo, ich bin Lena, und das ist Toni. Ich wurde von Frau Marmela geschickt. Sie meint, sie können Toni heilen, sagte ich der Frau, zu der mich die zwei Mädchen führten. Die Frau hatte schöne weiße Haare und hatte ein langes Blumenkleid an. Seid gegrüßt, ich bin Helga. Was hat denn dein Toni? antwortete Helga mir. Na ja, Toni verhält sich komisch, scheint mir oft traurig. Er blüht nicht mehr so auf wie früher. Wie meinst du mit wie früher? Hat er eine Verletzung? fragte Helga. Nein, nicht wirklich. Vor circa einem Dreivierteljahr verstarb sein bester Kumpel. Sie standen immer zusammen auf der Koppel, spielten miteinander und machten Scheiße zusammen. Entschuldigt das Wort, aber das hat sie geschrieben. <lacht> Dann liegt es daran, dass er ihn vermisst. Ich habe die beste Therapie in meinem Hinterhof. Folge mir, sagte sie und lief voraus. Ich nahm Toni und lief hinter ihr her. Auf einmal blieb sie stehen. Wir standen auf einem Berg. Am Hang des Berges war eine Herde von Einhörnern, die friedlich grasten. Mach alles von ihm und lass ihn rennen, meinte Helga. Ich zögere es ein bisschen, da ich dachte, dass er dann wegrennt und nicht mehr kommt. Doch er rannte nur zur Herde runter. Der Chef der Herde akzeptierte Toni sehr schnell, da Toni sehr ruhig war und sah, dass ihm geholfen wird, wenn er hier keinen Aufstand macht. Toni war gut zu erkennen von oben, denn er war der schwarze Punkt unter den schneeweißen Einhörnern. Siehst du das Pferd, in dem Toni steht? Das ist Laun. Sie ist die Chefin und hat Toni akzeptiert und mag ihn anscheinend auch sehr, sagte sie, als ich meinen Sattel und meine Trenze aufhob. Lena, wenn du willst, kannst du hier bleiben. Du passt hier gut rein. Und Toni kriegst du hier nicht mehr fort. Hier kannst du mit ihm arbeiten. Plus, es gibt hier nur eine Regel und die heißt, keine Sittel, weder Trenzen. Die Pferde sollen das Gefühl haben, frei zu sein, auch nicht unterm Reiter verlieren, meinte Helga. Im ersten Moment war ich vor Freude erschrocken und geschockt, denn hier werde ich nicht mehr gemobbt und mich wird eh niemand vermissen. Also stimmte ich zu und wir entsorgen zusammen Tonis Ausrüstung. Toni und ich haben unseren Lebensplanplatz gefunden wo wir immer vereint sind, und das war für mich das Wichtigste. Nun ja, das war die Geschichte von Lena und ihrem Pferd Toni. Lena hatte es nie leicht im Leben, und ihr Pferd Toni war alles für sie. Und nun haben sie ihren Lebensplatz gefunden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So, das war die erste Geschichte. Schön die das ist wunderbar. Mit meinen alten Augen konnte ich das sehr gut lesen. Bin ganz happy drüber. War eine gute Geschichte. So, jetzt kommt, kommt ein Gedicht von Samuel. Niemand nimmt mich wahr. Ich gehe durch die Stadt, die Straßen sind voll gefüllt, so viele Menschen hier, doch ich bin ganz allein. Ich gehe durch die Stadt. Jetzt fängt es an zu regnen. Grauschirme an mir vorbei. Niemand bemerkt meine Tränen. Ich gehe durch die Stadt. Den Weg sehe ich nicht mehr. Ich werde angerempelt und man gibt mir die Schuld. Ich gehe durch die Stadt. So viele fremde Menschen. Wieso bin ich allein, obwohl ich es nicht bin? Ich gehe durch die Stadt, komme zu einer Brücke, bleibe auf ihr stehen. Weit unten fließt ein Fluss. Ich stehe auf der Brücke, klettere über das Geländer. Menschenmassen ziehen weiter. Doch keiner will mich sehen. Ich stehe auf der Brücke. Sehe tief hinab. Ob ich wohl einsam bin, wenn ich endlich sprenge. Ich stehe auf der Brücke. Soll ich es wirklich tun? Die Menschen ziehen weiter. Ich zweifle an mir selbst. Ich stehe auf der Brücke. Es fehlt mir wohl an Mut. Du darfst nicht ängstlich sein, habe ich oft gehört. Ich stehe auf der Brücke. Schaue nach, noch kurz zurück. Sehe die grauen Schirme, die mich nicht sehen wollen. Ich stehe auf der Brücke, sehne mich nach dir. Dem einen einzigen Menschen. Mit dir wäre ich nicht allein. Ich stehe auf der Brücke. Auch du sahst mich nie. So geht es nicht mehr weiter. Ich lasse mich fallen. Ich falle von der Brücke. Das Ende ist so nah, nie wieder bin ich einsam und nie war ich dir so nah. So, ich krieg eine Gänsehaut, sogar jetzt, wenn ich es wieder vorlese, hat mich wahnsinnig angerührt. Ich habe ihm auch schnellstens geschrieben. Ich habe richtig gegen einen Schauder übrigens. Aber ich habe ihm geschrieben und er hat mir auch wieder geschrieben. Es kommt eine Geschichte von Laura, da ist schon die Überschrift sehr lustig. Rotpunzel. Es war einmal ein Mädchen namens Rotpunzel. Sie hatte sehr lange blonde Haare, die eine besondere Kraft hatten. Rotpunzel trug immer ein rotes Käppchen und sie wohnte in einem unvorstellbar großen Turm, der fast unerreichbar war. Eines Tages ging sie in den Wald, um Pilze und Beeren für ihre Oma namens Mar Marmeladenoma zu sammeln. Als sie sorglos durch den Wald wanderte, hörte sie auf einmal ein lautes Rascheln. Sie folgte dem Geräusch, als plötzlich ein riesiger, angsteinflößender, schwarzer, gefährlicher Wolf aus dem Büsch sprang. Rotpunzel erschrak, als sie den großen, bösen Wolf sah. Das Wesen ging mit schweren Schritten auf Rotpunzel zu. Sie rannte so schnell wie möglich Richtung Turm. Nach einiger Zeit hängte sie den Wolf ab und kam an ihrem Turm an, wo die Marmeladenoma schon auf sie wartete. Sie fragte besorgt. Was ist denn passiert, meine Kleine? Rotpunzel antwortete erschöpft. Ich war Beeren und Pilze sammeln, als mich ein böser Wolf jagte. Aber er sah auch irgendwie ängstlich aus. Darauf sagte ihre Oma, lass uns erst einmal reingehen und dann erzählst du mir alles noch einmal in Ruhe. Am nächsten Tag hatte die Marmeladenoma oma eine Idee. Und die war, dass sie beide in den Wald gehen und den Wolf suchen, um ihm helfen, um ihm zu helfen. Darauf liefen beide los, und schon nach einiger Zeit fanden sie den Wolf, der tief in seiner Höhle lag und festschlief. Rapunzel's Oma flüsterte leise. Nun, bist du an der Reihe, nimm deine langen Haare, lege sie auf den Wolf und singe dein verzauberndes Lied. Das tat Rapunzel, und plötzlich waren viele Sterne und Glitzerfunken in der Luft, so dass die Höhle nun hell erleuchtet war. Als der magische Zauber vorbei war, kam ein weißer, Freund, ein weißer, freundlicher Wolf mit Rapunzel an seiner Seite aus der Höhle heraus. Alle gemeinsam gingen zurück zum Turm und bauten dem weißen Wolf eine gemütliche kleine Hütte. Über mehrere Jahre hinweg las die Marmeladenoma ihnen jeden Abend Märchen vor. Und wenn sie nicht gestorben sind, so lesen sie noch heute. Das ist eine unheimlich interessante Geschichte. Ich glaube, du bist zum Schreiben geboren. Hast eine tolle Fantasie. So, das waren es die drei Geschichten. Und das nächste Mal lese wieder drei vor oder auch. Mal sehen, wie es weitergeht. Aber eure äh, Geschenke bekommt ihr schon geschickt. Das war's mit der Gewinnspielauflösung. Für heute sage ich euch Ade, eure Marmeladenoma und Janik.